In der Lehre nutzen wir ziemlich viele Fachbegriffe und hoffen und wünschen uns, dass die Studierenden auch diese Fachbegriffe verstehen und auch selber verwenden im Laufe des Semesters. Und ich habe hier in meiner Statistiksoftware-Übung mir angewöhnt, nicht nur diese Grundbegriffe zu verwenden, sondern regelmäßig innezuhalten, diese Fachbegriffe zu wiederholen und mit den Studierenden einzuüben. Und das möchte ich einmal kurz vorstellen, wie ich da vorgehe. Zunächst mal erstelle ich eine Liste mit den Grundbegriffen und stelle die zur Verfügung zum Beispiel auf ein Aufgabenblatt oder per PowerPoint-Präsentation und lade das Ganze in OpenOlat hoch, sodass die Studierenden auf diese Grundbegriffe zugreifen können. Dann ähm, kommt eine Phase, in der die Studierenden in Tandems arbeiten, innerhalb einer Zoom-Sitzung zum Beispiel, und sich diese Grundbegriffe gegenseitig erklären. Ich bitte Sie also dann darum, so zu tun, als sei die andere Person in den letzten beiden Sitzungen beispielsweise nicht anwesend gewesen. Und... Ähm, Sie sollten jetzt versuchen, der Person diese Begriffe eben deutlich zu machen. Und der dritte Schritt ist dann, in der Gesamtgruppe wieder zusammenzukommen und dann anschließend Unklarheiten und offene Fragen zu klären. Ich will einmal kurz zeigen, wie ich das umsetze. Zunächst mal kann so eine Folie einfach die Grundbegriffe enthalten. Ich habe das jetzt mal reinkopiert, wie das bei mir aussieht in der Übung zur Statistiksoftware. Das sind einfach die Begriffe, die in den ersten beiden Sitzungen so äh, vorgekommen sind, bei der Dateneingabe und bei der ersten äh, Analyse mit dem Programm. Und diese Begriffe verwendet man natürlich dann immer so beiläufig und die Studierenden sollen ja aber diese Fachbegriffe wirklich verinnerlichen und auch selber verwenden. Deswegen eben diese Liste. Die bekommen die Studierenden dann, ohne dass die Begriffe jetzt erstmal kommentiert werden oder so und werden dann ähm, zu zweit in Breakout Sessions geschickt, um diese Begriffe sich gegenseitig zu erklären. Ich zeige einmal kurz, wie das in einem Videokonferenzsystem wie zum Beispiel Zoom dann aussehen kann. Und zwar habe ich hier dann ein Meeting gestartet, in dem jetzt alle Studierenden dann äh, teilnehmen. Und äh, dann starte ich hier die Breakout Sessions und kann dann auswählen, ob diese Breakout Sessions, also diese Gruppenräume, in die die Studierenden dann geschickt werden, automatisch zugewiesen werden. Das heißt, dann werden die Studierenden zufällig auf die Räume verteilt oder ob man manuell zuweisen möchte, also selber entscheidet, wer in welchen Raum kommt, oder ob die Teilnehmenden selber die Auswahl ähm, eines Raums vornehmen können. Für diese Art der Zusammenarbeit nutze ich immer die automatische Zuweisung, weil es einfach am schnellsten geht und wenn es nur zwei Personen sind, lohnt es sich nicht, die anderen beiden ähm, Zuweisungsarten zu verwenden. Und es macht ja auch Sinn, dass die Gruppe immer mal wieder neu gemischt wird und man immer mal wieder mit anderen Personen zusammenarbeitet. Deswegen nutze ich hier sehr gerne diese automatische Zuweisung, wähle dann einfach die der, Anzahl der Räume. Wenn ich jetzt zum Beispiel 24 Teilnehmende habe, dann wähle ich ja 12 Räume. Und sobald man auf Erstellen geht, bekommen die Teilnehmenden dann eine Einladung, jeweils in einen Raum reinzugehen, zu zweit, und sich da auszutauschen. Dort haben sie dann, wie gesagt, Zeit, um sich gegenseitig diese Begriffe zu erklären und man kann dann entweder vorher eine Zeit festlegen oder einfach dann darum bitten, die Teilnehmenden dann wieder in den Hauptraum zurückzukommen, wenn sie fertig sind mit der Besprechung der Begriffe. Erfahrungsgemäß ist es so, dass die Tandems sehr unterschiedliche äh, Zeit benötigen, um, um diese Aufgabe zu erledigen. Deshalb sage ich jetzt äh, immer, dass die Leute dann einfach zurückkommen sollen in den Hauptraum, wenn sie soweit sind. Und dann warte ich ab, bis die Mehrheit dort ist, also sagen wir mal mehr als die Hälfte. Und dann breche ich die Breakout-Sessions ab. Man kann dann einfach äh, Session beenden klicken und dann haben die Leute noch 60 Sekunden, sich fertig zu besprechen und dann kommt man wieder zurück in den Hauptraum. Dadurch haben natürlich dann nicht ganz alle ihre Besprechung zu Ende geführt, aber die offenen Fragen können ja dann anschließend im, im Plenum geklärt werden. So und wenn wir dann wieder in der Gesamtgruppe sind, dann zeige ich wieder wie zuvor die Liste mit den Begriffen und bitte dann darum, alle Begriffe zu nennen, die jetzt nicht in dem Tandem, also in der Zweierarbeit, geklärt werden konnten. Und da kommen dann meistens auch relativ viele der Begriffe nochmal zur Sprache, auch die eben schwierigeren, die, die nicht so klar gewesen sind. Und ähm, sobald ein Studierender oder eine Studierende dann einen Begriff äh, bittet, nochmal zu erklären, gebe ich das dann immer ins Plenum rein. Das heißt, ich sage dann, okay, vielen Dank für die Frage. Wer kann denn gerne der Kommilitonin oder dem Kommiliton diesen Begriff nochmal erläutern? Und Dadurch entstehen eigentlich sehr gute Gespräche über diese, über diese Fachbegriffe und man kann dann anschließend dann inhaltlich weitermachen. Soweit als kleine Idee für das Einüben von Grundbegriffen.